Wir haben hier den Graph F gegeben, der soll ungefähr eine Brücke darstellen. Wir kennen auch die Funktionsgleichung dazu. Und wir sollen berechnen, in welchem Punkt die Brücke ja, das Maximum, also den höchsten Punkt erreicht hat. Ganz grob sehe ich ja schon, es muss ungefähr hier sein. Wir können das aber auch wirklich ganz präzise berechnen und darum soll es in diesem Video gehen. So mal zunächst, wie heißt denn überhaupt dieser höchste Punkt? Der bekommt nämlich einen ganz besonderen Namen. Den nennen wir den Scheitelpunkt. So, Und der Scheitelpunkt ist jetzt entweder der höchste Punkt, nennt man auch das Maximum, oder aber er ist der niedrigste Punkt, dazu kommen wir aber später. wenn es der niedrigste Punkt ist, dann nennt man das Minimum. Okay, wenn ich diesen höchsten bzw. niedrigsten Punkt berechnen möchte, dann lohnt sich ein kurzer Blick in unsere Merkhilfe. Also, wir sind hier bei den quadratischen Funktionen. Und da seht ihr schon, hier gibt es irgendwie eine Scheitelform und auch die Scheitelpunktkoordinaten. Wenn wir jetzt einen Scheitelpunkt berechnen wollen, brauchen wir logischerweise die Scheitelpunktkoordinaten. Und dazu haben wir hier eine, ja, eine Formel stehen, die übernehme ich jetzt mal ganz kurz und dann gehen wir das in Ruhe durch. Okay, also wenn wir die Koordinaten bestimmen wollen vom Scheitelpunkt, der sich mit S abkürzt, brauchen wir logischerweise die x-Koordinate und die y-Koordinate. Die x-Koordinate berechnet sich mit diesem Teil der Formel und die y-Koordinate mit diesem Teil. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier irgendwie b und a und c und äh, unser erster Job wird mal sein, herauszufinden, was ist denn mein kleines a, mein kleines b und mein kleines c. So, wo finde ich klein a, b und c? Das wisst ihr mit Sicherheit, wenn ihr das schon wisst. Drückt doch mal kurz auf Pause und notiert es. Ansonsten, wir haben ja die Funktionsgleichung. Minus 05 x plus x plus 2. Und dort drin verstecken sich klein a, b und c. Das kleine a sehe ich auch in meiner Formelsammlung. Kleine a steht immer. Vor dem x. Kleine b steht immer vor dem x und c steht am Ende, also hat nichts. So kann man sich das merken. Okay, also bei uns, klein a habt ihr sicher alle rausgefunden, ist minus 0,5. Bei klein b wird schon ein kleines bisschen kniffliger, weil hier steht ja nichts vor dem x, da steht keine Zahl. Jedenfalls haben wir keine hingeschrieben. Was ich jetzt ganz häufig sehe in Schulaufgaben, ist, dass die Schülerinnen und Schüler schreiben b gleich 0. Stimmt leider an der Stelle nicht, weil hier steht ja eigentlich 1 mal x². Damit weiß ich, klein b ist 1 und klein c ist dann wieder ein Stückchen einfacher. Das ist die 2. Achte darauf, dass ihr die Vorzeichen mitnehmt. Also klein c ist plus 2 oder einfach nur 2. Bei dem a zum Beispiel muss man ein Minus mitnehmen. So, dann setzen wir jetzt im nächsten Schritt in die Formel für xs diese Parameter ein. Also das Minus übernehme ich. Für b setze ich 1 ein und unten im Bruch steht 2 mal Minus 0,5. Und das ist dann wiederum ein Job für den Taschenrechner. Oder wenn ihr wollt, natürlich auch mit dem Kopf. Ich trotzdem, wie man es eintippt. Wartet nicht. Also Bruch. Entschuldigung, Minuszeichen, Bruch. 1 geteilt durch 2 mal. Minus 0,5. Also da kommt raus 1. So, wenn ich mir das jetzt grafisch anschaue, sehe ich auch schon, das muss passen. Der x-Wert ist hier oben ja ziemlich genau 1. Also das passt schon mal, was wir hier berechnet haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich den y-Wert bestimme. Für diejenigen, die vielleicht schon auf der FOSS oder auf der BOSS sind, die Vorklasse besuchen, ihr könnt einfach den Wert von x in die Funktionsgleichung einsetzen also an jeder Stelle, wo x steht müsst ihr 1 einsetzen und dann erhaltet ihr den dazugehörigen y-Wert für unsere Wirtschaftsschülerinnen und Schüler ihr habt das große Glück, dass bei euch in der Formelsammlung auch drin steht wie man den y-Wert, die y-Koordinate bestimmt deshalb könnt ihr auch den Weg über die Formel wählen wir machen mal ganz kurz den Weg über die Funktionsgleichung das dürft ihr natürlich in der Wirtschaftsschule auch machen, überhaupt kein Problem. Also ich setze für x den Wert ein, den ich berechnet habe. So und auch das kann ich jetzt mit Hilfe des Taschenrechners berechnen. Oder im Kopf. Einmal 1 gibt 1. Das ich einfach so stehen lassen. Plus 1 plus 2. Und dann kommt daraus 2,5. Also auch das sehe ich grafisch. passt, hier ist y2,5 und hin. Gut, dann noch ganz kurz den Weg über die Formel. Da würdet ihr rechnen für ys, c ist 2 minus b b². Also ich setze das gerade hier oben ein. Geteilt durch 4 mal minus 0,5. Und wenn ihr das jetzt wieder in den Taschenrechner eintippt, dann bekommt ihr da auch 2, raus 2,5. So, damit weiß ich, mein Scheitelpunkt... hat die Koordinaten 1, 2,5. Das ist einfach der höchste Punkt von dem Funktionsgraf. Okay, dann habe ich euch jetzt noch ein paar Übungsaufgaben mitgebracht. Bestimmt doch mal rechnerisch den Scheitelpunkt von diesen vier Funktionsgleichungen. Ich zeige euch mal den Funktionsgraph von A. Also hier ist jetzt zum Beispiel der Fall, dass der Scheitelpunkt der niedrigste Punkt ist. Der Rechenweg ändert sich aber überhaupt nicht. Also drückt auf Pause, bestimmt die Scheitelpunkte der vier Funktionsgrafen. Ich zeige euch dann gleich die Lösung. Okay, ich kürze das mal ein kleines Stückchen ab, indem ich euch hier die Funktionsgraphen mit den Scheitelpunkten zeige. Also hier ist a mit minus 2,0, b ist minus 2,5, 2,75 und so weiter. Ich denke, ihr habt das hinbekommen und ihr konntet jetzt in dem Video lernen, was der Scheitelpunkt ist. Bedenkt, das kann entweder der höchste oder der niedrigste Punkt sein und man nennt es auch Maximum und Minimum.